Ja, Heute sind wir in der Fluxwerkstatt. Ja, so sieht es aus in der Fluxwerkstatt hier. Ein Haufen technische Geräte. Ja, aber unser bestes technisches Gerät, an dem wir geblieben sind, nach wie vor Motor. Ihr ähm, werdet euch sicher fragen, wozu man denn eigentlich diese dritte Wicklung benötigt. Ne? Also ich habe ja, wo ich meinen Motor gewickelt habe, eine Ach, wer kommt denn da jetzt? Ja, das ist der Fluchshund. Fluchshund, kommst du auch mit her? Was denn, sollen wir das Video jetzt nicht hochladen, oder was? Wo bist du denn? Hier unten guckst du raus. Hey, Kollege. Ja, Tiere sind immer mit dabei. Jawohl, die interessiert das auch. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Bei der dritten Wicklung, genau. Jawohl, Was hat denn die dritte Wicklung eigentlich für einen Sinn? Ja, ich habe da lange rumgerätselt und habe Glück gehabt, habe einen älteren Bedini-Bastler kennengelernt, der mir da einen Trick erklärt hat. Ne? Also hier, das ist die dritte Wicklung. Ich habe hier bei dem Motor nur 38 Windungen pro Stator extra drauf gemacht. Also normal müssten da viel mehr drauf, aber um den Effekt zu demonstrieren, dürfte das eigentlich ausreichen. Ne? Ja. Also hier ist die Lüsterklemme, wo Anfang Ende dieser Wicklung dran ist. Und da kommt es jetzt darauf an, beim Betrieb die richtige Richtung anzuzapfen. Da wird man wir keinen Lenzeffekt bekommen. Das heißt, wir müssen diesen sogenannten Back-EMF herausfinden. Ja, wie macht man das? Ja, und da hat der Bedini-Bastler mir Folgendes gezeigt. Da nimmt man einfach eine Diode und Sie so rum an hier. Ja, die Jude ist jetzt dran. Dann können wir auch unseren Läufer draufsetzen. So, und hier müssen wir natürlich noch anschließen. So, angeschlossen das Ampermeter und dann wollen wir nochmal einlaufen lassen. Warum läuft er jetzt nicht? Ach, wir müssen den Plus noch an die Batterie anschließen. Genau. Das ist natürlich von Vorteil. So, dran. Okay, lass mal loslaufen. Und er fährt sich jetzt ungefähr auf 50 Milliampere ungefähr hoch. Ne? So, lassen mal mal gucken, ob wir schon die richtige Seite erwischt haben hier, ob wir den Back-EMF Be erwischt haben. Ja das Messgerät mal hin. So, mhm. noch nichts drauf und jetzt. Ja, mein Kameramann, der hier gerade da ist. Ja, weil da kommt die magische Hand, die dritte Hand. So und wir messen jetzt hier raus. 0,89 volt hm. ist das jetzt der back emf oder ist es nicht der back emf dann schauen wir mal also die höhere spannung von beiden versionen ist dann der back emf wir haben jetzt die diode auf dieser seite reingetan jetzt wollen wir sie mal umklemmen auf die andere seite so jetzt haben wir die diode umgeklemmt und mal gucken wie viel volt wir jetzt haben Oh uh, ja, das sieht besser aus. Da sind wir bei 5,13 Volt. Also die Seite ist richtig. Da haben wir unseren Back-EMF, der rauskommt. Und, ja, und jetzt wird noch ein Kondensator parallel dazu geschalten. Ja, jetzt haben wir unseren Kondensator, ja, Elko, mit parallel rangeschalten. Und der Plus geht natürlich, hier ist der Plus, geht auf den Plus vom Eingang und der Minus geht auf den Minus vom Eingang. So und jetzt schauen wir mal, wie viel Strom wir dadurch sparen können durch unsere dritte Wicklung. Naja, dritte Hand bitte anschließen. Sehr schön. So, lassen wir noch mal hochfahren, dass wir ganz genau wissen, wie viel er maximal zieht. So. Also ist jetzt knapp bei 50 mA Jawohl! genau, ist hochgefahren gut, sagen wir so um die 50 mA zieht er ne? um die Drehung. so, und jetzt tun wir unsere paar Windungen, die wir extra mit drauf gewickelt haben über die scheidung an den Eingang mal mit anschließen so, da ist der Plus und ich schließe an und wir sind 5 mA runtergegangen und an der Drehzahl tut sich nichts. Ist doch schon verblüffend, oder? Was meint ihr?